Das finde ich eine sehr schwere Frage und ich äh, habe in den letzten Monaten einige Male gedacht, war das ganze Gelaber, was die Medienpädagogen und Medienpädagoginnen über Datenschutz erzählt haben, doch nicht, doch nicht so falsch und doch nicht umsonst. Ähm, ich würde spontan auf eine Verbindung von diesen Elementen gehen. Also, ich denke, dass eine Datensparsamkeit, die man selbst äh, äh, und eine Debatte darüber, wer welche Daten sammeln muss, wichtig sind. Wie sich das auf die Bildungspraxis auswirkt, habe ich jetzt keine Idee.